Ich euch zu weiteren Bautagebuch von unserer 3S-Bahn. Vermutlich das letzte Bautagebuch, die Baustelle neigt sich dem Ende zu und was wir noch machen müssen, was fehlt und was, wie weit wir sein, das sage euch heute. Also bei der Bergstation, ich mein, im Prinzip kann man unsere Baustelle immer trennen in Seilbahn und Hochbau. Bei beiden äh, Gewerken sozusagen sind wir beim Fertigstellen, beim Komplettieren. Wenn man da jetzt in die Bergstation reingeht, noch ein, hat man natürlich schon noch das Gefühl, dass es noch einer mega Baustelle ausschaut. Aber vielleicht, man kann es kaum glauben, aber in einem guten Monat ist es alles fertig. Die Aufgaben sind da, ihr habt die Belgen weg für Lobamose, die ganzen Kernkasse noch nicht gemacht. Talkstation, Mittelstation, Bergstation. Und es neigt sich dem Ende zu. Gott sei Dank! Ja, die Höhenluft machen wir auch schon weiß ich nicht. Also die Mitarbeiter die sind jetzt vor dabei, die Fassade zu montieren. Und das soll natürlich alles dann aus einem Guss sein. Bergstation, Mittelstation, Tollstation. Das passt dann alles wieder zusammen. Wichtig ist, dass man um die Gebäude rundum auch schon sommerraum und sauber macht. Es kann natürlich über Nacht einen halben Meter Schnee machen, dann finden wir das zeigt nicht mehr. Und zweitens, wir müssen im Hinterkopf haben, dass wir Skibetrieb auch haben wollen ab 30 September. Dann haben wir wieder die gleiche Situation wie im Winter, Skibetrieb und Baustellenbetrieb. Ja, wir sehen jetzt so die Mittelstation. Schaut jetzt schon wirklich sehr, sehr schön aus. Sind, man kennt auch, wir sind eigentlich nur beim Fertigstellen. Die Rolltreppe ist montiert, die Stiege wird demnächst montiert. Alles, was jetzt noch läuft, das sind eigentlich nur mehr Testarbeiten. Was ist noch zu machen? Gerade bei der Seilbahn, da sind noch Einstellungsarbeiten zu machen. Einstellungsarbeiten bei der Seilbahn hast, Bremsproben machen, Stop and Go, ob die Türöffner schließen, es braucht einen Probelauf und so weiter. Das ist natürlich alles ähm, relativ zeitaufwendig, aber das sind alles Sachen, Arbeiten, die erledigt werden müssen. Die Bedienung von der neuen Bahn ist im Unterschied zu früheren Baujahren äh, nicht mehr auf einem Schrank, wo einzelne Schaltabend sein wird alles von einem PC ausgesteuert, wo man eine komplette Visualisierung hat, wo man alles sieht, Sämtliche Windstärken auf allen Stützen werden angezeigt. Wird alles aufgezeichnet auch. Man hat immer einen Überblick, was in den anderen Stationen vor sich geht. Wir sind wir jetzt in der Torstation von der 3S Bahn. Man sieht, jede Kabine ist im Umlauf. Die anderen Kabinen sind hinten im Bahnhof, der Boden ist fertig, die Matten sind drauf, die Drehkreise sind montiert, außen die Fassade ist fertig, wir haben die Parkplätze mehr oder weniger schon asphaltiert. Es ist gerade ein Stichel beim Eingangsbereich, fertig zum Asphaltieren. Auch unten sind wir so gut wie fertig. Wie gesagt, wir machen Riesenfreiheit mit unserer Anlage. Ja, Das war es vom heutigen Bautagebuch. Ich habe es gesehen, es ist noch viel zu tun, aber wir sind sicher, bis zum Eröffnungstermin am 22. Oktober kriegen wir das alles hin. Der Skibetrieb der startet ja planmäßig am 30. September. Mir freuen es nachher auf die neue Bahn und auf den Skibetrieb. Und ich, schon, ich hoffe sehr, dass wir es das alle wieder sehen mit unserer neuen Bahn beim Stubaier Gletscher.